Lothar Hades, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft katholische sozialer Bildungswerke, also der katholischen politischen Bildung, sowie ehrenamtlich Vorsitzender von IAB, der Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland und schließlich ehrenamtlich Vorsitzender des Bundesausschusses politische Bildung. In allen diesen drei Funktionen kann ich über meine Erfahrungen zu Web 2.0 und den Social Media berichten.